Wilde Tiere, kein Essen und die Kälte – all das sind potenzielle Gefahren, denen ich mich in Nordamerika stellen muss. Es wird eine körperliche wie auch mentale Grenzerfahrung. Ohne Vorbereitung und das passende Training werde ich die 14 Tage nicht packen. Wie bereitet man sich also vor auf die Wildnis und die dritte Staffel Seven vs. Wild? Vor wenigen Tagen, da habe ich mich mit einem Video bei der dritten Staffel Seven vs Wild beworben und es gab so viele Nachrichten, die mich erreicht haben und ein ganz, ganz tolles Feedback und ich wollte jetzt schon einmal sagen, vielen, vielen Dank dafür. Einfach der Gedanke, dass einen so viele Menschen supporten, ähm, hat mich einfach extrem glücklich gemacht und motiviert mich jetzt auch einfach dran zu bleiben hier auf YouTube. Bei den ganzen Nachrichten, da hat sich aber auch eine Frage wiederholt, die viele von euch gestellt haben und zwar, was machst du eigentlich, wenn du die Wildcard gewinnst? Wenn du also an dieser nächsten Staffel teilnimmst, wie bereitest du dich eigentlich vor? Um die Beantwortung genau dieser Frage geht es in diesem Video. Also, mal angenommen, ich schaffe es neben einem Wildcard-Gewinner mit über 10.000 Abonnenten als zweiter in die Wildcard der dritten Staffel 7 vs. Wild. Das heißt dann 14 Tage überleben in Nordamerika, Alaska oder Kanada, das ist noch nicht ganz geklärt. Die Location wird erst noch bekannt gegeben. Doch ohne das richtige Training und die richtige Vorbereitung kann das ganz schön gefährlich werden. Es gibt keine Mensa für eine deftige Mittagspause, auch kein bequemes Bett mit Kuschelkissen und den Tieren, denen man da draußen begegnet, das sind selten Kaninchen oder Hamster. Also, die Nahrungssuche wird definitiv eine Herausforderung. Das Wetter kann auch sehr schnell umschlagen und auf die Begegnung mit wilden Tieren muss ich mich auf jeden Fall vorbereiten. Bereits vor knapp zehn Jahren habe ich mich in die Materie Survival und Bushcraft eingearbeitet und da schon meine ersten Shelter gebaut, Feuer gemacht und auch essbare Beeren und Pflanzen gesammelt. Doch ich glaube, das Wissen das reicht noch nicht ganz aus, um jetzt diese Challenge zu packen. Ich muss mich mit den borealen Nadelwäldern Nordamerikas auseinandersetzen und schauen, was dort möglich ist. Also, ich muss meine Kenntnisse und Fähigkeiten ausbauen und meinen Körper und Geist trainieren. Hier der erste Schritt. In den letzten beiden Staffeln, da wurde man ja nur sieben Tage in der Wildnis ausgesetzt, wo man sich vielleicht auch noch mal durchhungern konnte. 14 Tage ist dagegen ein ganz anderes Level. 14 Tage nicht zu essen, das würde dem Körper auf jeden Fall Schaden hinzufügen. Man sagt zwar, dass der Körper bis zu drei Wochen ohne Nahrung kann, aber 14 Tage wirklich gar nicht zu essen, da würde man auf jeden Fall schon ordentlich abnehmen. Vor allem die Energie für den Shelterbau, für Wassersuche und für all diese ganzen Themen, mit denen du dich dann äh, ja, am Tag auseinandersetzt. Musst, bleibt dann auch einfach wenig Energie. Ausreichend Energie also durch Nahrung aufzunehmen ist eigentlich der Schlüssel, um die ganzen anderen Herausforderungen wirklich bewältigen zu können. Ich werde mich dabei vor allem auf essbare Beeren und Pflanzen konzentrieren, die heimisch sind in den borealen Nadelwäldern Nordamerikas. Und da gibt es tatsächlich sogar einige. Unter den Beeren sind das zum Beispiel die Blaubeeren, die Preiselbeeren, Himbeeren, Maulbeeren und Wildrosenbeeren. Zudem gibt es wilde Pilze und Wildpflanzen wie zum Beispiel Löwenzahn, die Brennnessel und die Schafgarbe, die reich an Vitaminen und Mineralstoffen sind. Ich bin ehrlich mit euch, von Beeren alleine werde ich mich die 14 Tage nicht wirklich ernähren können. Dementsprechend muss ich auch auf Insekten zurückgreifen und wahrscheinlich auch auf größere Tiere. Das Problem ist, ich habe aktuell noch nicht den Körperbau, dass ich Großwild erlegen kann. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie noch hinkomme. Ich selbst sehe mich weniger als Jäger. Irgendwie muss es doch tatsächlich passieren. Und äh, wenn ich jetzt kein Großwild erlegen möchte, dann muss ich zumindest angeln. Und ich hoffe ja, dass wir in irgendeiner Region ausgesetzt werden, wo auch Wasser am Start ist, sodass das Angeln eigentlich somit das Beste ist, was dann mir passieren kann. Und so ein Fisch, das wäre eine richtige Mahlzeit, von der könnte ich dann wirklich ein paar Tage zehren. Angeln kann ich jetzt noch nicht, das müsste ich mir also auch beibringen. Noch essentieller als die Nahrung ist das Wasser. Denn der Mensch kann in Notfallsituationen durchaus bis zu drei Wochen ohne Nahrung überleben. Ohne Wasser schafft er es die 14 Tage auf jeden Fall nicht ca. 60% des menschlichen Körpers besteht aus Wasser. Doch davon verlieren wir jeden Tag immer mehrere Liter durch Schwitzen und alleine auch durch Atmen. Nach drei Tagen ohne Wasser, da wird es schon ein bisschen schwierig für den Körper. Und da kann es wirklich schon zu Notfallsituationen kommen. Und genau deswegen wird die Wasserversorgung auf jeden Fall ein zentrales Element in den 14 Tagen Wildnis. Doch wie gewinne ich jetzt Wasser aus natürlichen Quellen wie Seen oder Flüssen, bereite es auf und mache es für mich trinkbar? Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, aber drei davon kommen hier für mich in Frage. Und zwar erstens Wasser abkochen. Dafür müsste ich also jedes Mal ein Feuer neu entfachen und ein Behältnis zur Verfügung haben, in dem ich mein Wasser, was ich irgendwo gefunden habe, abkochen kann, um Bakterien etc. da drin zu töten. Das Ganze ist eine ganz schön aufwendige Variante, da ich immer ein Feuer starten muss, um mein Wasser zu erhitzen. Und dementsprechend halte ich es aktuell für nicht so praktikabel, wenn ich da vor Ort bin. Natürlich kann es auch sein, ich muss so oder so ein Feuer machen, um vielleicht was zuzubereiten. Äh, vielleicht auch wegen Wärme, vielleicht aber auch, um mal einfach da einen Fisch äh, zu garen. Das heißt, das ist natürlich trotzdem eine sehr wichtige Sache. Aber jedes Mal, um an Wasser zu kommen, das Ganze kochen zu müssen, bin ich mir noch nicht so sicher. Zweitens Jod- oder Chlortabletten. Es gibt auch die Möglichkeit, mit Chlor- oder Jodtabletten das Wasser aufzubereiten. Da finde ich es allerdings schwierig, denn die sind ja begrenzt und die nehmen auch einen gewissen Platz weg in der Flasche, die wir am Ende packen dürfen. Und dementsprechend weiß ich noch nicht so richtig, ob das äh, die Vorgehensweise sein wird. Vielleicht nehme ich mir ein paar Tabletten mit äh, für den Notfall, dass ich einfach eine Kombination aus verschiedenen äh, Möglichkeiten mache. Denn die dritte Option, und das ist für mich meine favorisierte Option, ein Wasserfiltersystem. Ein Wasserfilter, der kann einfach universell super gut helfen, wenn ich also irgendwo Wasser finde, das dann auch aufzubereiten. Anders als die Tabletten ist der Filter nicht irgendwann aufgebraucht. Der Nachteil hier ist aber, der kann natürlich verstopfen oder verdrecken und dann ist die Frage, ob ich es schaffe in der Wildnis diesen zu reinigen. Unter den Großtieren in Kanada und Alaska finden sich vor allem Karibus, also das amerikanische Rentier, Elche, Luchse und Schwarz- und Braunbären wieder. Und gerade letztere bereiten mir doch ein bisschen Kopfschmerzen, ehrlich gesagt. Vor Bären hat er sich im Wald eigentlich immer Respekt. Und es ist auf jeden Fall auch eine gute Idee, sich nicht mit ihnen anzulegen. Also, wenn es irgendwie möglich ist, auch gar nicht auf sie erst zu treffen. Und genau deshalb ist es auch keine gute Idee, irgendwie Essen beim Lager zu lassen, sondern was wir eigentlich machen müssen, ist unsere kleine, ich sag's jetzt mal, äh, spartanische Outdoor-Küche. Wenn wir denn irgendwas mal zubereiten oder irgendwas da haben, möglichst weit weg vom Lager und dem Ort, wo wir schlafen, zu platzieren. So gehen die Bären ihren Weg und wir machen unseres. Übrigens, was auch sehr gut helfen kann, ist, wenn man noch eine Pfeife dabei hat. Das wäre auch noch etwas für ähm, die 1-Liter-Flasche, die wir mitnehmen dürfen. Ähm, die kann da bestimmt noch mal mit rein. Ja, also eine Pfeife zum, eine Signalpfeife, von der spreche ich natürlich. Ich bin ehrlich, es ist noch ein bisschen Luft. Mein Körper ist glaube ich noch nicht in der Verfassung, jetzt die 14 Tage in der Wildnis zu überleben. Aber ich habe einen Plan, wie ich das Ganze angehe, um meinen Körper darauf vorzubereiten. Ich bin aktuell 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und wiege 76 Kilo. Ich würde sagen, für mein Alter und meine Größe geht doch noch ein bisschen was an Muskelmasse. Damit ich dann auch wirklich vor Ort Baumstämme heben kann. Der Vorteil, seit zwei Monaten bin ich sowieso wieder im Krafttraining und trainiere dreimal die Woche. Vor allem die wichtigsten großen Muskelpartien, Brust, Rücken, Bauch und Beine. bin da einfach in der Vorbereitung schon sehr gut dabei und wenn ich das jetzt einfach weiter durchziehe, in den nächsten Monaten kann ich auch zu guten Ergebnissen kommen. Da bleibe ich auf jeden Fall dran. Ich kenne aber auch viele Pumper, die ein Problem haben, überhaupt eine Treppe hochzukommen, denn da fehlt es an der Ausdauer. Ich glaube, wir brauchen nicht nur den dicken Bizeps, sondern vor allem auch die Fähigkeit, lange unterwegs zu sein. Gerade wenn es dann mal um Wasser oder Nahrungssuche geht, kann es sein, dass wir größere Distanzen zurücklegen müssen. Und aus diesem Grund bin ich sowieso schon ganz gut vorbereitet. Ich bin viel draußen unterwegs, sehr viel am Wandern, am Radfahren und ähm, habe da, glaube ich, ein ganz, gute, ganz gutes Ausdauerlevel. Das würde ich gerne beibehalten, aber auch noch ausbauen bis es dann losgeht nach Nordamerika. Ernährung und Schlaf, das unterschätzen glaube ich nach wie vor noch viele, wie essentiell das eigentlich ist, um körperlich aktiv und einsatzbereit zu sein und auch mental voll auf der Höhe. Und deswegen werde ich da auf jeden Fall versuchen, die nächsten Wochen und Monate einfach immer im Rhythmus zu bleiben. Ich koche viel selbst, gehe nicht so viel draußen, auswärts essen, ernähre mich relativ ausgewogen und Schlaf, also ganz ehrlich, ich lieb Schlaf. Und ich wache auch gerne erholt auf am nächsten Morgen und ich glaube, das, hat, das macht das auch mit deinem Kopf, das erholte Aufwachen. Und deswegen das beizubehalten ist, glaube ich, essentiell, um auch mit dem Geist hier oben fit zu bleiben. In heiklen Überlebenssituationen, da kann es manchmal ganz schön anstrengend und auch beängstigend werden. Umso wichtiger ist es neben der physischen Vorbereitung, vor allem die psychische, also die mentale Vorbereitung, um gründlich in Erwägung zu ziehen und zu durchdenken. Ich selbst, ich setze mich schon mehrere Jahre mehr mit meinen Gedanken und meinen Emotionen auseinander und äh, kenne die mittlerweile auch ganz gut, weiß in welchen Situationen ich wie funktioniere, was meine Mechanismen sind und äh, werde auch das jetzt die nächsten Wochen noch mal mehr in den Fokus nehmen. Was das ganz konkret heißt, dass ich meine Gedanken schon seit Jahren aufschreibe, also da benutze ich ein Journal für und ich würde sagen, jetzt ist ein sehr guter Zeitpunkt gekommen, das auch täglich zu machen. Und hiermit starte ich offiziell die Challenge an mich selbst, täglich meine Gedanken aufzuschreiben. Meine Mitbewohnerin die hat vor kurzem ihr eigenes Journal entworfen und die beschreibt das Aufschreiben von Gedanken wie folgt. Sie bleiben nicht in meinem Kopf und sie gehen auch nicht ins Leere. Sie landen auf dem Papier, brennen sich ein, lösen etwas in mir und manchmal entfachen sie neue Hoffnung, Ideen und Inspirationen. Hoffnung, Ideen und Inspiration, das sind auf jeden Fall Dinge, die man draußen auf jeden Fall gut gebrauchen kann. Es sind eben nicht immer nur die ähm, händischen Werkzeuge, die am Ende den Unterschied machen. sondern Es kommt eben auch vor allem darauf an, was hast du hier oben in deinem mentalen Werkzeugkasten, um so eine Zeit in der Wildnis zu überstehen. Wie es mir damit geht und wie ich mich persönlich weiterentwickle durch das tägliche Aufschreiben, das werde ich auf jeden Fall in Videoform hier dokumentieren, auch auf diesem Kanal. Deswegen, kleiner Tipp. Einmal kurz abonnieren, auf den Button klicken, und dann äh, kriegt ihr auch das Video in eure Inbox. Ausrüstung. Alles, was wir gestellt bekommen, ist tatsächlich nur ein Schlafsack, den wir auch brauchen werden. Und was wir mitnehmen dürfen, ist eine 1 ein Liter Wasserflasche. Und die dürfen wir befüllen, wie wir möchten. Natürlich bin ich gerade noch ein bisschen dabei zu evaluieren, was würde ich überhaupt da reinpacken, was würde ich da mitnehmen. Ähm, es muss natürlich irgendwas sein, um ein Feuer zu machen. Das heißt wahrscheinlich eine Art Zündstahl. Etwas, um das Wasser zu filtern, darüber haben wir gesprochen. Und es muss auch etwas sein, mit dem ich ein Shelter bauen kann. Das heißt ein Messer, eine Säge, All das muss irgendwie in diese 1 Liter Flasche passen. Im nächsten Video, da werde ich das aber auch evaluiert haben und dann vorstellen. Deswegen den Kanal auf jeden Fall abonnieren, damit du das Video nicht verpasst. Und dann sprechen wir nochmal ausführlich über die Gegenstände, die ich in diese 1 Liter Flasche reinpacken würde. So, das sind natürlich ganz schön viele Baustellen und äh, das neben seinem Job und dem YouTube-Kanal und so weiter, das alles zu so bewerkstelligen. Ich weiß, das ist herausfordernd, aber ich habe Bock auf die Challenge. Und um das alles mal zusammenzufassen und wirklich in der Praxis zu probieren, habe ich auch vor, vielleicht nach Rumänien, aufzubrechen, vielleicht auch nach Schweden, ich weiß es noch nicht so richtig, um das wirklich auch in einem, in, sagen wir mal, in einem Waldsetting, wo auch Bären sein könnten, zu probieren. All das mit der Flasche, mit dem Schlafsack. Das heißt schon mal wirklich so eine Art, äh, ja, Bewährungsprobe an mich selbst. Und ich glaube, das wäre so der nächste richtig wichtige Schritt. Also all diese Vorbereitungen, über die ich gesprochen habe, plus wirklich eine Art äh, Generalprobe, wenn man so will, ähm, draußen in der Wildnis. Das ist mein Plan und das ist meine Vorbereitung für Seven vs. Wild, meine Lieben. Ich habe Bock und ich freue mich mega krass, wenn ich es schaffe, in der Wildcard mit dabei zu sein. Und dann sehen wir uns sehr, sehr, sehr bald. Erstmal vielleicht in Rumänien, aber dann in Nordamerika. Macht's gut.